Noch nie. Weißt du, was wir hier machen? Äh, ja, wir gucken uns jetzt hier einen Bunker an. Ja. Oder den nazi -Büller. Genau. Also, das ist das ehemalige Jagdhaus von einem hohen SS-Offizier. Und wir schauen uns das Gebäude mal von außen an. Und es soll hier noch einen Bunker geben. Und vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, in den Bunker reinzugehen. Mal schauen, wartet mal ab. Was soll ich sagen? Es ist gute Minus 10 Grad kalt. <lacht> meine die Hände sind doch kalt. Und wir waren heute nicht die Ersten. Riesenweller, guck dir das mal an. Mit eigenem See hier vorne. Und es ist geräumt, guck mal. Und da unten ist der Bunker. Da unten ist der Bunker. Die Tür ist wieder auf. Ja, dann gehen wir rein. Boah, ist kalt, Alter. Alter, was für ein riesen Ding. Das erste Schild. Die Frage ist nur, warum wird hier gestreut? Noch alte Details hier, eine alte Lampe. Ich denke, das wird bewacht, oder? Dass da keiner reingeht. sieht hier an den ornamenten dass es mal ein jagdhaus war man kann das richtig hier erkennen eine ganz ein rehbock und noch ganz viele andere tiere krass oder gib mal, mal eine lampe die alte lichtschalter ist noch da Ich für die Lampen. schon wirklich mit Gewalt versucht das zu öffnen, aber sind nicht weitergekommen und hier auch komplett zu. Auf jeden Fall noch ein Bunker, das wissen wir, vielleicht auch zwei. Ja. Ne, das ist nur eine Mauer. Aber ich kann... Guck, ja, das ist nur eine Mauer. Krass, dass solche Gebäude leer stehen. Ich glaube nicht jeder will auch in so einem Gebäude leben. Mit so einer Historie. Ja, von hier aus sind die dann ausgerückt mit den Pferden und den Hunden und sind auf Jagd gegangen. Da oben ist wahrscheinlich das Kaminzimmer. Riesengroß. Finde. Wir schauen uns erst mal draußen ein bisschen das Gebäude noch an. Und Der Kamin ist relativ neu da oben drin, Aber das Gebäude ist auf jeden Fall nicht mehr in Benutzung. Oder? Oh, kann sein. Ja, hier war schon lange keiner mehr, ne? Anscheinend. Alles dicht. Mhm. Das war wahrscheinlich das Liebesnest. gehen heute diesen Platz und wollen natürlich auch nicht erwischt werden. Aber es wäre schon interessant, da mal reinzugehen. Ist. ist es aber nicht. Aber es ist verdammt kalt. Wir haben aber gerade eine Tür gesehen, die offen steht. Ja, gucken wir mal kurz rein. Da man nicht ganz, oh, ganz Schaut mal da oben an den Fensterladen, sieht man kleine Herzchen überall hier. Thank zu gehen. groß das Anwesen. Und irgendwo soll es noch ein bunker geben. Das ist die Zufahrt. So, die Tür steht auf. Und hier an der Wand habe ich gerade so ein paar Embleme gesehen. Guckt dir das mal an. Das ist wahrscheinlich das Familienwappen oder so. Ik ben Oh, ein Haufen! Der Wasserboiler. Ja, wir haben doch noch ein bisschen was gesehen. Das Objekt wird einer neuen Nutzung zugeführt. schon Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte hier drin. Oder wir stehen auf dem Eingang drauf, das kann auch sein. Ne? Wir, können, wir könnten auch auf dem Eingang drauf stehen. Also auch die alte... Und Leute, schaut euch das an, es ist sehr gut verbarrikadiert. Und wir haben entsprechend auch Respekt und werden hier nicht eindringen. Das, was aufsteht, gucken wir uns an. Alles andere ist für uns tabu. Ui. Ich hoffe mal, dass der Bucher aufsteht. War es schon unten? Ja. Ha? Ja, Warum nicht? Ist zu? Oder? trotzdem mal. Ich hoffe mal, dass hier ist da eine. Weg runter. Wo bist du denn runtergegangen? Ja. Das wahrscheinlich ein Ja? Er sagt, man legt sich auf jeden Fall aufs Gesicht. Aber das ist der Bug. Ist ein Bunker, ne? Ja. Aber in der Munker ist müssen wir da rein Was hast du da schon geguckt? Da oben? denn schon überall, auf? alles zu. Alles zu. Das ist wahrscheinlich nur der Ausgang, ne? Das ist der Ausgang. nur Ausgang, weil ich schauen, ob wir da runterkommen. Alle hatte recht, das ist mega glatt und hübschig und so weiter. Aber wir sind nur einmal hier. So, Handy auf die... Die Seiten legen, genau. Oi, oi, Ich gehe mal jetzt, sehen hochkomme. Peffi, wir sind ja runtergekommen. Einmal weiter. Ah, hier ist der Weg. Wie weit bist du gekommen? Ja. Achso, du warst schon da. Ja, ich sah alles. Achso. kennt ihr das wenn jemand sagt es zu müsst ihr trotzdem gucken <lacht> ich bin auf jeden Fall mal sehr neugierig und ich will es euch auch zeigen also wahrscheinlich ist man vom Haus reingekommen in den Bunker und das hier war der Notausgang ja das ist der Notausgang oh das wäre schön er hat natürlich recht gehabt da kommt man nicht rein ich gucke das vor aber das ist aufgepitcht, wie ist er denn zu, wahrscheinlich von innen, ach schade, sehr sehr schade, weil hier wurde schon durchgepitcht, aber das Ding ist trotzdem zu, ja Leute, ich glaube ab hier, oder hier endet unser Ausflug, ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen, ich versuche noch ein bisschen die Geschichte herauszufinden, dann würde ich das jetzt hier in den Abspann mit reinmachen und in diesem Sinne, wir fahren jetzt weiter. Bis zum nächsten Mal, euer Random Life.